wie gesagt ich mache mir viele Gemüsesuppen mit Hackfleisch auch mal was jetzt gerade halt jetzt gerade halt Porree, Kartoffeln ich habe Hackfleisch kurz angebraten mit Butter dann Kartoffeln, Porree, Zwiebeln und Möhren dazu die köcheln jetzt gleich nochmal sich hin und wenn die alle weich sind dann Gehen wir mit dem Purure noch nochmal durch weil da haben wir ein schönes Tüpchen. Eigentlich Bereitungszeit, ich werde zu sorgen, weil ich gucke nicht auf die Rohr, wenn ich koche, vielleicht nicht eine halbe Stunde, wenn man es zusammennimmt. Ja, als Kompott, ich esse dann meistens eine große Tasse von der Suppe und als Kompott hole ich mir diverse Puddings, diverse Joghurt. Oder koche auch mal Pudding selber, zum Frühstück eine heiße Puddingsuppe. Oder ich mache mir eine, eine heiße Fleischbrühe mit dem Brühwürfel und rühre dort ein Ei rein. Und jetzt gibt es erstmal Joghurt, heute halt mal Pommel weg das kaputt. Äh, ich ich habe hier Hackfleisch. Hackfleisch in Butter leicht angebraten. Dazu eine Stange Porrhee in kleine Ringe geschnitten. Dazu ein paar Mürchen und zwei große Kartoffeln. So, alles erstmal. Nachdem das Hackfleisch kurz angebraten ist, hier reingetan, ich gieße das dann noch mit Wasser auf. Und dann kommt noch ein Brühe mit rein und ein bisschen Gemüsebrühe. Das sollte dann eigentlich schon reichen, eventuell noch ein bisschen mit Pfeffer nachwitzen. Und Salz. So, da haben wir hier diesen... One inch Puree Komm mal abstellen. So. Dann haben wir wieder leckere Ein, zwei Portionen davon werde ich einfrieren, damit ich nicht die ganze Woche davon essen muss. Ansonsten guten Appetit.